Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Planet Zoo so, hier bei Metal. Also in dieser Folge möchte ich euch zeigen, wie man das perfekte Gehege für Flusspferde baut und äh, so, dass die Tiere einen Rückzugsraum haben, dass die Besucher auch genug sehen ähm, und dass halt einfach alles stimmig und passend ist. Dann gehen wir jetzt darauf ein. Ähm, es gibt in diesem Video einige ähm, Sprünge bzw. Skips. Das heißt, wenn ich am Baum bin, spule ich die Zeit zum Beispiel etwas Schneller vor. Ja, das Flusspferd, ähm, oder auch Nilpferd genannt, ist eines der größten Säugetiere und äh, lebt in der Subsahara von Afrika. Genau, also Flusspferde sind übrigens richtig, richtig gefährlich für Menschen. Also, wenn man so einem Flusspferd begegnet, sollte man eher in Deckung gehen oder äh, versuchen, irgendwie Reis auszunehmen. Weil die Dinger sind wirklich, wirklich gefährlich. Also, sie kommen aus Afrika. Und äh, wir schauen uns jetzt mal das Gehege an. Das heißt, wir brauchen mindestens 1.004 Quadratmeter. Wir brauchen aber auch also genauso viel Wasserfläche. Fälleanforderungen haben sie nicht. Und die Temperaturen sind so zwischen 10 und 37 Grad. Und bei den Zäunen haben wir den Grad hier. Das schauen wir uns auf jeden Fall äh, an. Wir können bis zu 30 Flussfäder halten. Also ein Männchen und 29 Weibchen. Das Gehege bauen wir jetzt ein bisschen. Und ähm, ja, dann sehen wir uns gleich, wenn das Gehege fertig ist. Ja, was habe ich als erstes gemacht, hier noch, um euch noch mal zu zeigen. Ich habe als äh, allererstes erstmal das Wasserbecken gezogen, also da, dort, wo unsere Nilpferde bzw. Flusspferde nachher schwimmen sollen. habe ich jetzt erstmal die Wasserfläche hier geschaffen und äh, habe mit dem Glendentool ein bisschen gearbeitet, mache jetzt hier ein bisschen Sand drumherum. Wir schauen uns auch dann mal an, was für spezielle Anforderungen die Nilpferde denn in Bezug auf den Untergrund haben. Aber ich habe gerade erstmal so ein kleines Wasserbecken, damit wir so eine grobe Vorstellung davon kriegen wie die Nilpferde sich quasi nachher im Wasser bewegen sollen. Ja, und jetzt im Anschluss, ähm, wir werden jetzt halt noch mal ein bisschen den Weg für die Besucher um das Ganze Gehege herum schaffen. Das heißt, ich baue jetzt schon mal die Wege und äh, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir die Wege fertig haben. Genau, jetzt haben wir genau das bezeigt, was wir eigentlich wollten und zwar können die Besucher, während sie hier unten lang gehen noch die Nilpferde bzw. Flusspferde beim Schwimmen zuschauen, um nochmal so ein besonders kleines Highlight zu kriegen und ähm, ja, dazu habe ich halt den Boden ein wenig runtergedrückt bzw. runtergezogen und ähm, habe entsprechend dann das Gehege ein wenig angepasst. Das heißt, wir haben hier unsere Schwimmfläche, was schon mal grundsätzlich super ist. Jetzt müssen wir uns ja auch noch um den Rest des Geheges kümmern. Und um das perfekte Gehege zu erschaffen, brauchten wir natürlich erstmal die Tiere, um zu schauen, was die Tiere überhaupt brauchen. Was brauchen unsere Nilpferde bzw. Flusspferde eigentlich? Deswegen schließen wir die Barriere jetzt einmal ab und schauen uns das Ganze dann in Ruhe an. Musik ersten Flusspferde jetzt da sind, können wir uns auch ein bisschen um das kümmern. Okay, die stehen noch mal ein bisschen ineinander. Wir hatten gesagt, wir können bis zu 30 Tiere, ein Männchen, 29 Weibchen. Das funktioniert, wenn das mal kein Harem ist. Und wir schauen jetzt mal auf die Bedürfnisse. Das heißt, was brauchen die Flusspferde eigentlich in ihrem Gehege? Außer eine Menge Platz. Und zwar gehen wir dazu, klicken wir dazu eines der Flusspferde an, zum Beispiel unser Männchen hier, und gehen dann oben auf den Reiter Gelände und sehen, hm, da fehlt noch ein bisschen was. Zum Beispiel haben wir nicht genug Wasserfläche. Und darum kümmern wir uns dann jetzt als nächstes. Das heißt, dazu pausiere ich das Spiel, damit wir auch in Ruhe arbeiten können. nehme ich den Gelände an, klicke hier auf Wasser, nehme das Wasser nochmal komplett raus hier und hier jetzt noch einmal etwas größere Fläche rein, so bei 70 Stärke ungefähr und äh, dann kriegen die Flusspferde hier nochmal ein wenig mehr Wasser. muss natürlich auch immer dazu sagen, je mehr Tiere wir haben, desto mehr Fläche bzw. Wasser wird auch benötigt. So und jetzt schauen wir mal, ob sie jetzt genug Wasser haben will. Sch äh, lassen das Spiel weiterlaufen. Ja, noch immer noch nicht genug. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch ein wenig mehr. So, und ähm, während ich hier dabei bin, das ist mir ziemlich, das passiert mir ganz, ganz häufig, wenn ich so Gehege baue oder Gehege plane, mir fallen während des Baus halt noch Sachen oder Ideen ein. Und zwar habe ich mir überlegt, warum bauen wir nicht einfach hier eine Insel noch? So eine kleine Insel äh, mitten im Gehege. Das ist halt relativ einfach gemacht. Das heißt, wir nehmen da, wo das Wasser hin soll, wenn das Wasser, noch, wenn das Wasser aus äh, draußen ist, nehmen wir uns einfach hier ein bisschen äh, Gelände nochmal zu sich hin. So. Gucken, dass wir hier nochmal ein bisschen gedrückt kriegen, dass das Wasser auch drumlaufen kann. Sollte jetzt hier überhaupt kein Problem sein. Und dann haben wir hier schon fast eine kleine Insel gebaut. So, jetzt schauen wir mal was die Wasserfläche sagt. Ja, Wasserfläche passt, das heißt hier haben wir schon mal für den äh, begehbaren Bereich, also der begehbare Bereich im Gehege ist für unsere Flusspferde bzw. Nilpferde jetzt schon einmal ausreichend. Sehr gut. Was brauchen sie noch? Das Gelände passt nicht so ganz und einen stabilen Rückzugsort haben sie auch noch nicht. Das heißt wir schauen uns jetzt auf jeden Fall im nächsten Schritt erstmal an, was brauchen die Tiere eigentlich in ihrem Gehege. Dazu können wir dann auch das Malenwerkzeug nehmen und wir sehen, die brauchen ganz schön viel kurzes Gras. Dann nehmen wir eine Stärke von 100 und ziehen jetzt erstmal hier um das Gehege rum. erstmal einmal komplett Gras. Jetzt haben wir ein bisschen zu viel, Erde brauchen sie auch noch, Erde gehe ich ganz gerne von den Wasserrändern hin, so in etwa und wir können natürlich auch den Boden noch mit nutzen, beziehungsweise unter Wasser das ganz gut nutzen. So. Und was sie auch noch brauchen, sind Felsen. Und sind wir mal ehrlich, wo sehen Felsen gut aus? Nicht auf flacher Erde, sondern wir müssen ein bisschen für Erhöhung hier so. Das heißt, wir ziehen hier ein bisschen was hoch. Einen kleinen Berg hier. Blätten das Ganze noch einmal. Und dann können wir hier mit den rauen Felsen arbeiten. So also eine Stärke von 70 und eine Größe von 7. Malen jetzt hier die Felsen auf. So. In etwa. Und was ich auch noch ganz cool finde, wir haben jetzt hier gerade den rauen Fels genommen, jetzt wir den glatten Fels hier unten, um das Ganze ein bisschen abzurunden. Und jetzt haben wir die Werte komplett alle im grünen Bereich. Aber eigentlich so, wie es sein sollte. Und wir sehen auch schon, unsere Flusspferde bewegen sich hier. Auch schon ein bisschen im Wasser, sind schon fleißig am Schwimmen. Und die Besucher können von hier jetzt relativ gut auch noch sehen, wie die Tiere denn unter Wasser so am Schwimmen. So Und im gleichen Atemzug, ähm, ich glaube die Barriere hier müssen wir noch ein bisschen anpassen. Aber die Besucher sollen natürlich hier auch nachher noch was von den Nilpferden sehen. Die Barriere ist jetzt schon beschädigt. Interessant, interessant. Wir gucken mal, was brauchen die Tiere eigentlich noch? uns die Umgebung an. Die Bepflanzung passt, in Anführungszeichen. Wir brauchen natürlich noch so ein bisschen, um das optisch ein bisschen ansprechend zu machen. Sollten wir natürlich auch hier noch ein paar Pflanzen reinstellen. So, das hat auch schon mal gepasst. Dass die Umgebung ähm, so ist jetzt stimmig. Muss muss mir überlegen, die, die sind halt die Nivelle, äh bzw. Flussfälle in Afrika zu Hause. Und da sind halt nicht ganz so viele Pflanzen. Das heißt also, man möchte natürlich immer ein bisschen mehr platzieren, man möchte es ein bisschen schön machen. Aber man muss daran denken, hey, wo kommen die Tiere eigentlich her? Und wie sieht ihr natürlicher Lebensraum eigentlich? Und dementsprechend gestalten wir natürlich auch das Gehege. Wir müssen jetzt mal gucken, die Lebensqualität der Tiere darf natürlich auch nicht leiden das heißt wir brauchen ein bisschen beschäftigung für die tiere und das können wir machen indem wir über gehege gehen und dort einen filter setzen und zwar bei der, bei der art art äh, und zwar brauchen wir dann das flusspferd und jetzt sehen wir im prinzip alle gegenstände die mit dem das flusspferd interagieren kann und im idealfall ähm, werden die so platziert dass sie in der Nähe der Besucher sind, damit die Besucher davon auch ein bisschen sehen. Ja, und ansonsten Wasserdruck brauchen die Tiere eigentlich nicht, denn wir werden hier dafür sorgen, dass die Tiere aus dem Wasser aus unserem See hier trinken können. Dazu dann aber auch gleich mehr. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen ins Gelände glätten und dann kümmern wir uns gleich noch um so ein paar Details. Gut, wo wir gerade beim Thema Details sind, das ist natürlich hier ein Detail, was mich jetzt gerade so ein bisschen bisschen stört, um ehrlich zu sein. Und äh, aus diesem Grund werde ich jetzt das Gehege nochmal ein wenig anders bauen. Wie das ist halt auch immer eine Sache, man ist halt dabei und man merkt beim Bauen, hm, das passt nicht so ganz. Also... Ihr werdet niemals das perfekte Gehege äh, im ersten Anlauf bauen, verbauen können. So, das heißt, wir nehmen jetzt hier ähm, nochmal die Gehegeumrandung so ein bisschen weg, also die Barriere. Und ziehen jetzt mit dem Gelände cool das Ganze immer wieder gerade. So, und jetzt versuchen wir etwas. Und zwar, ich würde ganz gerne, dass die Besucher hinter einem Wasserfall in das Gehege reinschauen können. Wie das aussieht, dann sehen wir gleich erstmal hier der Schnelldurchlauf. Ja, der kleine Wasserfall ist äh, fertig. Das heißt, die Besucher können jetzt also die noch ein bisschen was äh, optisch gemacht werden beim Durchgehen, aber Sie können hier entlang gehen hier rein und können dann quasi im Wasserfall heraus die Tiere aus und äh, das war so ein bisschen die Idee dahinter. Ich habe so ein kleines Gebäude drumherum gebaut, also hier oben können Sie sich dann rein bewegen und von oben auf das Gehege runterschauen. Ja und ähm, Jetzt kümmern wir uns noch um die ganzen Mitarbeitereinrichtungen. Das ist nämlich auch nochmal ein ganz eigener Part für sich. Und, äh, durch dieses kleine Gebäude hier haben wir jetzt auch den stabilen Rückzugsort äh, für die Tiere geschaffen. Das ist hier in diesem Bereich. Der ist auch ein bisschen abgedunkelt, äh, beziehungsweise generell einfach ein bisschen dunkler gehalten. Und äh, natürlich können wir jetzt hier auch noch mal wenig Erde reinlegen, beziehungsweise die Erdetextur hier einpacken. Jetzt fehlt ihm wieder ein bisschen Felsen irgendwo so. schon sieht das besser aus was wir natürlich auch machen können hier jetzt noch ein Becken zu schütten. der Tempel hier vielleicht die Tiere ich meine, warum nicht so ein kleines indoor schwimmbecken oder so und dann reicht es auch mit dem Wasser. Ja, so kann man das ungefähr machen. So also ist gut, dass wir brauchen natürlich noch die Mitarbeitergebäude, die natürlich auch ein bisschen schöne machen können, aber das ist erstmal so der Grundaufbau für das Gehege der Flusspferde. Und zwar brauchen wir eine Wasseraufbereitungsanlage. Da müssen wir schauen, dass die Wasseraufbereitungsanlage auch den Bereich abdeckt. Das sieht aber hier an der Stelle soweit ganz gut aus. Und äh, natürlich braucht die Wasseraufbereitungsanlage jetzt auch noch ein wenig Strom. So, und jetzt können wir mal gucken hier in der Übersicht und zwar Wasser und ja, das wird jetzt hier noch mit gereinigt. So, ja, und schon haben wir ein kleines ein Betriebsgebäude hier versteckt. Wir können hier nochmal reingucken und sagen, hey, wir müssen das hier an der Stelle, damit das mal vernünftig äh, aussieht. Also es ist halt sehr, sehr, sehr viel Fummelarbeit, äh, um halt alles wirklich passend und richtig äh, zu verstecken. Wie gesagt, mir ging es vorwiegend darum, euch mal äh, zu zeigen, wie man eigentlich das perfekte Gehege vom Wohlbefinden her und vom Aufbau her für die Andi. Andi. ja Andi. ja Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und ansonsten, wenn ihr mehr Videos sehen wollt, auch wie man Gehege baut, dann abonniert sehr gerne den Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Metalizer.